Hallo liebe Heimkino-Freunde, heute haben wir eine echte Premiere und zwar, ich habe hier den neuen äh, Avario von LG und äh, es müsste eigentlich äh, irgendwo müsste auch der Eggy sein, der nämlich mit mir heute äh, den neuen Beamer vorstellen will. Guck mal, ach Eggy, guck mal, ich habe hier den neuen, äh, das ist der neue äh, Avario. Nee. Ist er nicht? Wie? Nein. Den hat er mir im, im, im Lager in die Hand gedrückt. Ja, der, der ist doch. Der ist, der, der ist doch weiß. Was? Der Avario ist nicht weiß. Avario? Avario? Ja. Was heißt Avario? Ja, sag du es mir. Elfenbein! Siehst du. Und das ist weiß. <lacht> okay, gut. Ich gebe mich geschlagen. Das ist tatsächlich noch der Vivo. Wahrscheinlich hat er den Avario selber. <lacht> Stell den mal weg. Dann. Jetzt weiß ich, das hat hier mit Sicherheit hier einen Grund. Ja, ne, wie immer. Unsere <lacht> grüne Decke. Okay. Die Neuheitendecke. Aber es ist komisch. Nee, irgendwie ist die Form Irgendwas irgendwie stimmt hier mit der Form also. nicht. Da hat uns wieder irgendjemand äh, versucht, uns hier das naja. Licht zu äh, locken. Genau. Äh, ich würde sagen: Guck mal, Iggy, mal du. Schauen wir mal, ob das jetzt das Original ist. Genau. Das ist ja immer noch weiß. <lacht> Was ist denn hier passiert? <lacht> Aha, aber doch hier sieht man schon. Da drunter, guck. Weiß, Elfenbein. So okay, dann also, reingelegt. Er ja, Eki, was hat sich denn jetzt hier geändert? Die Farbe. <lacht> Die Farbe, Elfenbein, ja. ja. Und also auch den, sagen, Stoff, sagen, den Stoff hat man auch ein bisschen. Ich muss ja. sagen, also der Stoff, das ist schon eine ja. Weiterentwicklung. Natürlich ist das hier Lifestyle. Genau. Das ist ja gestalterisch, Ist das mit Sicherheit auch mal was anderes? Genau, es wird natürlich immer diskutiert. Weiß ist natürlich eine Farbe, die hier sehr beliebt ist bei modernen Möbeln. Ich habe die Produktfotos gesehen von, von LG. Die sind so auf, auf Granit- oder auf Marmorplatten mit wärmerem Licht. Das hängt natürlich immer ein bisschen vom Wohnzimmer ab. Hier würde er zum Beispiel sehr gut hinpassen mit diesen mit diesen grau äh, cremefarbigen äh, Möbeln. Ja, die aber, wir haben. aber aber, aber, aber Ecki, äh, nur die Farbe soll das Nein, sich natürlich haben. hat sich schon noch Also ein natürlich, mehr ist. das ist ja jetzt ein Also das wäre ja schon ein bisschen, äh, bisschen dürftig gewesen. Also, also na, das wäre jetzt ja. Genau. Also ich meine, gut Elfenbein, gut, da hätte man dann vielleicht einen Vivo 2 machen können. Aber wir haben ja jetzt ja hier den Hu 915Q. Nein, man hat die natürlich schon auf den neuesten Stand gebracht. Aber wir geben dem äh, LG natürlich wie immer einen Namen. Und der genau, früher hat LG das mal selber gemacht. Ja. Inzwischen sind die anscheinend zu faul geworden. Machen wir das, machen, machen wir das. Machen wir alles. das, ja. Und wir haben dann natürlich im Italienischen äh, nach Elfenbein gesucht. Und wie soll es sein? Das Ganze Klingt heißt sehr gut, finde ich super. Avario. Dann haben wir den Bianco, ne? den hatten wir ja auch schon. Haben wir jetzt den Avario, richtig. So, und jetzt ist eben die Frage... Was ist denn an dem Avario äh, so toll oder so anders? Ja, also, ähm, natürlich hat man ihn technisch auf den neuesten Stand gebracht. Der Vivo, der ist ja tatsächlich, äh, wir hatten ja schon ein Video kürzlich gedreht, der ist ja jetzt ja. abverkauft sozusagen, ne? die letzten Geräte sind da äh, im Umlauf. Aber er war ja schon ein paar Jahre alt. Also der war damals in der Zeit sehr voraus, ähm, hat sich lange gehalten, wegen seiner guten Leistungsdaten. Aber irgendwann, wir sind ja hier, reden ja hier von Unterhaltungselektronik, muss man natürlich so ein Gerät mal auf den neuesten Stand bringen. Neuester Stand ja. heißt, man hat ähm, die HDMI-Eingänge äh, auf den neuesten Stand gebracht. Nicht? Da hat sich ja ein bisschen was getan mit HDMI äh, 2.1, mit Gaming, nicht? Mit, mit Frequenzen und, und, und. ja. Das hat man hier gemacht. Das hat man ja schon bei dem Bianco, dem kleinen äh, äh, LG, gemacht. Dem hat man ja auch schon die neuesten HDMI-Standards äh, spendiert. Äh, er hat sie natürlich dann auch. Das wäre jetzt aber immer noch ein bisschen wenig. Ähm, tatsächlich, da, der Clou, den man sich für dieses Gerät überlegt hat, ist eine enorme Lichtleistung von fast 4000 Lumen. Wir sollten uns mal einen Kameramann leisten, dass ich nicht an die Kamera laufen muss. Ja. Wir haben halt ja dann doch ein Low-Budget-Produktion. Also ich habe jetzt heute hab ich das Licht gemacht, den Ton gemacht. Genau. Schauspieler äh, bist du auch noch. Schauspieler, schauspielerische Einlage natürlich für Arme. <lacht> <lacht> dann haben wir hier noch äh, uns äh, etwas Lustiges ausgedacht. Ja. Aber jetzt wollen wir doch mal Spaß beiseite. Ja. Da muss doch was Besonderes ja, sein. ich wollte es gerade sagen. Also er ist tatsächlich der lichtstärkste Laser-TV derzeit mit 3700. Aber wie erreicht er das ja. denn? Genau, da hat LG sich tatsächlich so dem allgemeinen Trend nicht gebeugt. Von euch haben das bestimmt einige mitbekommen. die Laser-TVs gehen jetzt im Trend nach RGB-Laser zu verbauen, also rote, grüne und blaue Laser. Der Vivo hatte ja schon blaue und rote Laser, aber für grün hat man immer noch diese Phosphor-Laser-Kombination genommen. Und alle her, äh, nicht alle Hersteller, aber die meisten High-End-Hersteller, die gehen jetzt auf rote, grüne, äh, rote, blaue und grüne Laser, um diesen möglichst intensiven Farbraum zu erzeugen. LG geht einen anderen Weg, die sagen sich, ja, ist zwar schön mit dem großen Farbraum, aber wirklich brauchen tut man den derzeit noch nicht. Nee. Wir stimmen das Gerät mehr in Richtung weiterhin DCI ab, also dass man Kinomaterial annähernd erreicht und wir bleiben bei der Laser-Phosphor-Kombination für Grün, für Rot und Blau, wie beim Vivo, eigene Laserkanäle. Aber Grün, auch ein eigener Laserkanal, aber immer noch den Umweg über Phosphor. Und das bringt die Möglichkeit, das Gerät, die haben diesen Phosphor überarbeitet, haben jetzt da noch mehr Leistung reingesteckt, das bringt die Möglichkeit, dieses Gerät äh, 1000 Lumen heller zu machen. Das 1000 Lumen heller als äh, die gesamte Konkurrenz derzeit. Die bewegt sich also immer so um die 2700 Lumen. Der hat 1000 Lumen ja. mehr, also 50% Prozent fast mehr, die er bietet. Ja. Also das ist natürlich gut, dass ich hier zum Beispiel 100 Zoll und genau. bis 120 Zoll genau. Diagonale wofür, wofür, wofür ausleuchten man kann. Man braucht das a, wenn man ein sehr helles Wohnzimmer hat. Das ist ja auch momentan sehr in Viele Fenster. Der Trend ist ja, man möchte möglichst helles, lichtdurchflutetes Wohnzimmer haben. Je mehr Licht man im Wohnzimmer hat, desto heller muss eigentlich so ein Laser-TV sein, damit er dagegen ankämpfen kann. Das ist äh, der eine Vorteil. Der zweite, den hast du gerade richtig angesprochen, mit mehr Licht kann man auch mehr Bildgröße erreichen. Je größer das Bild, die Fläche, desto äh, exponentiell äh, muss ja fast äh, die Helligkeit werden. Und ähm, nicht nur, dass das Licht hat, das war ja auch schon ein Vorteil vom Vivo. Er braucht ja auch extrem kurze Abstände. Kein anderes Gerät steht so nah an der Wand bei gleicher Bildgröße ja. wie der äh, LG Vivo oder Avario. Das heißt, man kann auf ganz normalen Lowboards äh, sehr große Bilder erzeugen. Die müssen nicht besonders tief sein. Und er hat die Lichtleistung, diese, diese Bildgrößen auch noch auszuleuchten. Und das auch noch im nicht unbedingt dunklen Wohnzimmer. Und äh, die Entscheidung fand ich sehr interessant. Zuerst habe ich auch gedacht, wie LG macht kein rgb es ist auch ein bisschen erklärungsbedürftig. Es ist ja ein RGB-Gerät, nur eben kein grüner Laser. Aber ich finde im Nachhinein die Entscheidung eigentlich ziemlich geschickt von, von LG. Möglich, weil das, das ist das, was Laser TV nie genug von haben kann. Licht, Licht, Licht. Je heller die Geräte, desto besser. Ja, ja. Und die Auf Technik ist auch sehr aufwendig. Es ist nach wie vor ein High-End-Gerät. Ne? Es ist ja auch so ein ganz gewisses, also ganz bestimmtes äh, Lifestyle-Look, ja. den wir hier sehen. LG ist in ist Sachen Design ja modern. echt sehr echt modern für, Schon immer schon mit den Beamern. Ja. Das fing ja schon mit dem Lago an. Das war ja so der erste Designer-Beamer ne, von LG. Also LG macht da richtig äh, schönes, modernes Design bei ihren Geräten. Also, Kann man nicht aber, anders sagen. Ja, ja. ja und äh, Elfenbein, äh, sagen wir mal, ein Hauch von Elfenbein. Ja, ja, er ist, äh, er ist jetzt nicht äh, gelb. oder <lacht> Ein Hauch von Elfenbein, genau. Ja. Also es ist so die Balance, dass man das Gerät auch. Ohne Weißreferenz ich schon noch als Weißung finden. Creme, Creme, ja halt. Man sagt halt, man sagt dazu nicht reinweiß, sondern das ist jetzt eben, da ist ein Farbton mit drin. Reinweiß ist tatsächlich gar nicht so reinweiß. Ne? Reinweiß ist ja. schon so ein bisschen Eierschalen-mäßig. Ja, ja. noch ein klein bisschen. Aber man sieht das hier ja auch ganz gut, auch hier zu den Möbeln, wir hier haben ja, Pasta recht gut. Muss sagen, hier Oder zu Holz. Genau. Die Front die Front, die sieht schon eigentlich äh, Ja, da hat man einen so richtig schönen dicken, dicken Stoff verwendet. Das sieht wirklich, es äh, fühlt sich auch sehr hochwertig an. Also das ja. ist schon wirklich eine, eine schöne Sache. Ja, was ein bisschen, das kritisiere ich schon ein bisschen in dieser Preisklasse, der Fokusregler ist manuell geblieben. Hätte mhm. man meiner Meinung nach mal elektrisch machen können. Äh, haben ja viele andere Geräte auch per Ferminung. Ja. Aber. Na gut, so ist es halt. <lacht> Aber wie gesagt, Licht, Licht. Genau, Licht, Mund ja. Licht, äh, HDMI 2.1 und neuestes äh, Betriebssystem, WebOS. Hat man auch auf den neuesten Stand gebracht. Es sind ja irgendwo auch Fernseher und äh, Fernseher sind heutzutage smart. Und LG hat ja sein eigenes Betriebssystem, WebOS. Und das wird natürlich auch immer auf dem neuesten Stand gehalten bei diesen äh, High-End-Geräten. Das kriegen wir ja, ja immer von den Ich drehe dreh den genau. Avario mal um. Ich hoffe, dass das scharf ist. Ich werde es nochmal nachkorrigieren. Ja, ja. da musst du mal mit dem Kameramann schimpfen sonst. Ja. <lacht> Kann man da was ja, sehen? Bisschen ist, will ich, ah, bisschen, ja, ein bisschen überblick Es Pumpt es pumpt. Deshalb werde ich jetzt mal das mal so machen. Unser Kamera. Ja, ah ja. So ist doch schon besser. Ja, und scharf. Ja. So und dann lass es mal kurz mal rüberfahren. Ja sonst ist nicht viel zu sehen. Ne? Der Rest ist der Rest ist ja wie blank. bekannt, wie man das jetzt auch sich vorstellen würde. So dann mache ich mal wieder den Ausschnitt groß. So. Ja genau. Gut, also wie gesagt, ich habe. Ja, ist es ist relativ es, äh, unspektakulär. Die ja. Anschlüsse sind hinten, da weil man hinter dem Gerät natürlich die Kabel da nicht sieht. Drei HDMI-Eingänge, das ist äh, ausreichend. Ja. Ähm, zwei USB. Äh, USB, klar, da kann man Bilder äh, zuspielen. Ich mein, wir haben hier eigentlich einen Drehteller. Ja, aber, aber der Drehteller ist zu klein für dieses Gerät. Der ist leider zu klein. Das Und ist äh, ganz schön das, äh, da kriegt man schon was für sein Geld. Genau. Und das muss man, das darf man jetzt nicht unterschätzen. Drei HDMI-Eingänge, USB, da kann man dann Fotos oder ähm, Videos auch äh, von, von Speicherstick zuspielen. Ja. So ist das ja wie bei, wie bei Fernsehern, genau. So. Gut, dann würde ich sagen, dann zeigen wir jetzt den Avario mal in Aktion, dass man sich das ungefähr vorstellen kann, wie hell der ist. Genau. Richtig. Ist ja immer bei YouTube-Videos. kommt Gucken wir mal, wie es rüberkommt. Das machen wir jetzt mal. Alles klar. Also, bis gleich. Hier nehmen wir das. Das sieht gut aus. Das sieht immer gut aus. So. Okay. Das, das ist doch schön. Das kennen wir doch schon. Das haben wir doch schon x-mal gesehen in unseren Demo. Genau. Immer wieder schön. Dings. Italien. Italien. Genau. Ein... Sagen wir mal ganz wunderbares Ambiente. Genau. Und hier sieht man, du willst jetzt ja, du versuchst ja hier jetzt zu zeigen, wie hell da war. Ja, es. was der. Natürlich bei Herr Edison hat gesagt, hell wie eine Glühbirne. Also hell genau. Eigentlich noch weil wir haben ja drei Laser. Ja, richtig. Also das ist, ähm, wir haben es ja schon gesagt, 3.700 Lumen und äh, ist tatsächlich auch wirklich hell. Man kann das in dem YouTube-Video was schwer zeigen, weil die Kamerabelichtung sich ja anpasst immer anders ja. an das Bild. Aber also auf jeden Fall hat dieses Gerät sehr viel Licht. Ist gleichzeitig scharf. LG ähm, verwendet ja auch als einer der letzten Hersteller noch den großen DMD-Chip. Der äh, hat ja die doppelte native Auflösung. Den XPR1. Und der muss nicht äh, der muss nicht so ähm, bei den anderen werden die Pixel viermal geschoben, bei ihm nur zweimal. Dadurch hat er mehr native Auflösung. Und das sieht man auch schon noch im Bild. Er ist immer noch sehr scharf, wenn das Material das hergibt. Das ist jetzt nicht das perfekte, scharfe Material, aber ähm, wenn man wirklich sehr gutes Vakarmaterial hat, sieht man das. Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben auch hier direkt schon einen kleinen Tonus an. Ja. Hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert zum Vorgänger. Was schön ist bei dem LG. Ähm, da er so breit ist, äh, hat er natürlich auch viel Abstand zwischen links und rechts, mehr als viele andere Laser-TVs. Also es ist schon eine, für eine Soundbar eine sehr schöne Breite, Grundbreite, genau. die man hier hat. Das Bei wird nur mal wahrscheinlich räumlicher. Genau. Das ist dann schon etwas noch besser in der, in der Räumlichkeit als kompakte Geräte, wo die näher beieinander sind. Ja, ähm, also ähm, wir haben jetzt ja noch nicht viel eingestellt. Wir haben hier tatsächlich nur. Kurz auf den Screen angepasst und, und angeschaltet. Er läuft jetzt in einem hellen Modus. Wir haben gesehen, wenn man jetzt hier äh, die. Moment, nee, wir gehen wieder zurück. Das war jetzt nicht so schlau von mir. Äh, ich wollte nämlich eigentlich ins Bildmenü. Das ist eigentlich unverändert. Äh, hier haben wir dann die Einstellmöglichkeiten. Hat auch noch immer so ein paar Gedenksekunden. Hier haben wir jetzt den Standardmodus. Das ist der normale, der normale Bildmodus, den man äh, so zum Fernsehen gucken nutzt. Es gibt dann auch den Lebhaftmodus. Jetzt, äh, jetzt wird die Farbe. Ich glaube, er hat schon wieder diesen. So. Ja. Jetzt sind die Farben noch mal einiges kräftiger geworden. Das Bild ist tatsächlich noch mal heller geworden. Jetzt ist er wirklich. Äh, ja, jetzt ist er schon wirklich sehr strahlend. Das Dafür wäre sieht jetzt äh, wahrscheinlich schon ganz gut für Fußball, wenn man das jetzt mittags um die Mittagszeit... Also ich, ich würde sagen, das ist wirklich schon zum TV-Schauen auch gut, ja. Da sieht man ja auch, wie grün das Gras ist, oder wie ja. grün das Grün Richtig. ist, ne? also Richtig. das ist schon äh, gewaltig. Da geht man eigentlich, wenn man tagsüber äh, ähm, so projiziert, auch ein bisschen bewusst über die Norm hinaus. Also wenn man viel Licht im Raum hat, dann werden die Farben ja auch, wenn, auch wenn das ein Spezialscreen ist, diese, diese Spezialscreens, die reflektieren ja nur das Licht von unten, ähm, aber dem wirkt man dann dem Fremdlich doch noch ein bisschen gegen, wie man die Farben so ein bisschen intensiver einstellt. Also man hat ja auch hier bei, dem, äh, bei der Technik weniger Farbsaugen. Ja, richtig. Ja? Also, es ist viel schärfer. Ja, also, er hat, er hat, okay, ich meine, er hat auch sehr hochwertige Objektive drin. Äh, alles, was bei, beim, das war schon beim Vivo so, das hat man nicht verändert. Das sind schon sehr hochwertige optische Komponenten. Dadurch, dass er auch nicht diese extreme rgb äh, Lasergeschichte hat, hat er nicht so viel Farbsaum. Der größere Chip, der ist auch größer tatsächlich. Der ist nicht nur höher von der Auflösung, der ist auch größer. Also die ganze Light Engine von dem Gerät ist schon sehr aufwendig. Deshalb ist dieses Gerät ja preislich auch über äh, den meisten anderen. Muss man ja auch dazu sagen, das äh, muss man auch bezahlen, diese, diese Qualität. Optische Komponenten kosten immer am meisten. Ich da ist ja auch der Bruder, der, der Vivo, der, den gibt es ja weiterhin noch als Sonderangebot. Ah ja, es aber ja nur, begrenzte Zeit, nehme ich nur noch begrenzte Zeit. Nur noch begrenzte Zeit, wir haben ja. noch begrenzte Stückzahlen. Das heißt also, äh, mit wenigen Abstrichen, also der hat ja ab den großen Chip. Der hat auch den großen Chip, er ist nicht so hell, als 1000 Lumen, ja. äh, also zwei, ich glaube 2700 Lumen. Genau. Ähm, das ist immer noch so viel wie alle anderen Geräte am Markt, er ist also nicht dunkler als die meisten Laser-TVs. Genau. Er hat äh, äh, auch rote und blaue Laser und grün halt über Phosphor. Das ist also auch ein RGB-Gerät. Das war eigentlich so nicht, auch, Dreifachlaser. genau kein Farbrad. Das, äh, das galt ja alles schon für ein Vivo. Der Vivo war ja seiner Zeit so weit voraus. Und äh, ganz ehrlich, für den Preis äh, meiner das Meinung nach ist, noch immer noch ein echtes Schnäppchen. Also, genau, und es sind auch nur noch wenige da. Äh, man muss jetzt sagen, äh, natürlich der Avario, der schießt natürlich den Vogel ab, ja. was die Helligkeit genau. anbelangt. Und gerade, also wir haben jetzt hier, hier 100 Zoll, ja, 100 Zoll, die ja übrigens noch nicht mal eine Handlänge aus, aus so einem Abstand macht. Das ist, äh, ja, das ist faszinierend. Man sieht ja, wie viel Platz man hier vorne noch hat. Äh, und das ist ein schmales Lowboard. Das ist also gerade für, für Leute mit hohen Designansprüchen sehr wichtig. Das Gerät kann sehr, sehr nah an der Wand. Man muss nichts abrücken, man muss kein breites Lowboard hinstellen. Wirklich sehr... Sehr schön. Oder wenn man ihn ein bisschen weiter zieht, dann ist man auch schnell bei den 130 also bei Zoll. Bei der Lichtleistung kann man natürlich auch ohne weiteres ein 120 Zoll ja. Diagonale genau. realisieren. Richtig. Denn äh, dann ist man auch wieder deutlich über den Fernseher. Die Fernseher, die gehen ja jetzt so bis 80, 90 Zoll, ne? 85. Das ist ja, glaube ich, so der bezahlbare Rahmen bei Fernsehern. Darüber wird es, glaube ich, teuer, 100 Zoll. Das ja. kostet dann schon Geld. Ist im Transport fast schwierig, schwer aufzuhängen, sauschwer und so weiter. Aber die Fernseher sind ja schon recht groß. Mit 120 Zoll ist man dann wieder weit von dem Fernseher entfernt. Ja. Und dann relativiert sich auch der Preis von so einem Gerät. Ein 120 Zoll Fernseher möchte ich nicht wissen, wie viel man dafür momentan bezahlt. Bestimmt schon sechs hier so oder 120 ja. Zoll. Also 100 Zoll gibt es ja, soweit ich weiß, gibt es sagen wir mal mit einer sagen wir mal, eher niedrigeren Qualität gibt es schon. Aber jetzt sagen wir mal so als äh, sagen wir, QLED oder OLED, äh, da kannst du OLED, äh, beziehungsweise da kannst du 100 Zoll nicht bezahlen. Ja, richtig. Ja, da genau, also ja, die 100 Zoll, die sind eigentlich mehr so Messe, ja, das, sind, das, das sind mehr so Digital-Signage-Geräte, ne? eigentlich mehr so... Das ist unbezahlbar. Äh, und, die, und, die, und die wirklich hier heim äh, die Konsumer-Geräte mit voller Ausstattung, die sind unbezahlbar. Ja. Und man muss jetzt mal tatsächlich hier sagen, ne? ich stehe jetzt hier genau davor und es ist also wirklich scharf. Ja. Richtig, man sieht hier auf der Flagge, <lacht> könnt ihr wahrscheinlich die ganzen Europa-Sternchen. Ja. Das ist wirklich schon... Das ist 4K. Ja. Ne? ja, ja, also da wird ja immer viel diskutiert. Also gerade die XPA1-Technologie, auch wenn die noch die pixel schiebt, die ist von einem nativen 4K-Gerät gut wie nicht zu unterscheiden. Das ist wirklich, ja. Da hat der Texas Instrument sich damals weiß aus dem Fenster gelegt, gesagt, wir sind genauso scharf wie die nativen. Da habe ich gedacht, ja, ja. Aber wenn man es wirklich vergleicht... Also man muss wirklich mit der Lupe suchen, um dann noch die Vorteile von nativen 4K-Geräten, das ja. ist tatsächlich so. Das ist eine sehr, sehr äh, ausgereifte Technologie, die, die man da verwendet. Und sehr langlebig. Ja, und äh, hier das Betriebssystem, altbekannt. Genau, das können wir auch mal kurz zeigen, wenn man hier auf die Home-Taste geht. Es ist zwar altbekannt, aber, aber ja. es ist tatsächlich das neue, Web man sieht das auch, das alte hat ja diese Karteikarten gehabt. Hier, ja. hier ist man jetzt so ein bisschen, ich fand das eigentlich ein bisschen persönlich schöner, Jetzt hat man hier wieder diese Kachel, die man halt auch von, von vielen anderen kennt. Äh, ja, es ist sch super schnell, super ausgereift. Es gibt alle Apps, ne? äh, ich glaube auch, ja. Netflix haben wir die die, das ist die App, die ja bei vielen fehlt, gerade bei den günstigen Geräten. Hier haben wir Netflix, der so, Disney Plus, vor allem Apple TV, YouTube. Und das ist ja noch lange nicht alle, ja. Die ist auch beim Vivo drauf, ne? Die ist auch beim Vivo drauf, genau, ja. Und ja. sie ist auch bei dem... Äh, Bianco drauf. Ne? Und man muss also auch hier ganz klar sagen, das ist also jetzt äh, kein Android. Äh, hier haben wir im Prinzip äh, einen Quad-Core-Rechner äh, oder Prozessor, äh, der das Ganze natürlich auch sehr flüssig, äh, das sieht man ja wegen die Geschwindigkeit, ja. in, in der Bedienung des äh, Betriebssystems, äh, ist sehr flüssig und äh, komfortabel. Ja, definitiv. Das ist äh das läuft wirklich gut. Das, was immer so ein paar Sekunden hat, ist das eigene Menü, aber das hat nichts äh, mit dem, mit dem, mit dem WebOS zu tun. Das WebOS ist natürlich äh, Turbo schnell. Ja, und ich meine die ganzen Smart-Apps oder, sagen wir mal, Micro-Device-Mirroring, also wenn man da jetzt zum Beispiel äh, das äh, iOS oder das Android-Handy spielen will oder das iPad, das ist das ja alles hier überhaupt kein Problem. Also auch Bluetooth, Bluetooth-Audio, ja. ist alles drin. Aber genau. das, das haben wir auch schon die Vorgänge. Also das ist jetzt hier nichts Besonderes, das, das ist einfach standardmäßig jetzt hier ja, schon Also das hier, Airplay hat man, Soundshare, also wirklich, das ist ja wie der modernste Smart-TV, die man sich momentan kann. Ja. das ist alles, alles mit an Bord, kann man voll integrieren hier an seine eigene Infrastruktur, geht alles super schnell, also... Da leistet sich das Gerät keinerlei, keinerlei, Schwächen. Es gibt die Apps, man kann aus dem Netzwerk streamen und und, und. Es gibt auch einen Webbrowser, wer in groß surfen möchte. Ja. Und das läuft halt wirklich auch alles sehr, sehr schnell. Also wirklich eine, ein echter Laser-TV. TV wird da seinem Namen gerecht. Mit einer Einschränkung, dass die immer noch kein Tuner. Ne? Ja. Das hätte ich doch noch besser gefunden, wenn man mal einen Tuner integriert hätte. Aber AG ist da ein bisschen konservativ. <lacht> ja, gut, die haben da vielleicht gesagt, da ja so ein Tuner analog arbeitet, analog also, äh, ist leider... Es ist immer dieselbe Geschichte, ist es ist für den Hersteller sehr viel Aufwand, weil wir in Europa so viele verschiedene äh, Distributionen von Fernsehen haben. Das ist eigentlich bei jedem Land unterschiedlich. Wenn man das Gerät für die USA macht, ist das viel einfacher. Das hat, da ist ein Tuner, der funktioniert für 400 Millionen Amerikaner. Hier funktioniert ein Tuner gerade nur für ein Land, Frankreich sieht das wieder anders aus ne, und so weiter. Und äh, ja. äh, das ist für den Hersteller, da müssen wir mal so ehrlich sein, dafür ist das noch vom Markt zu klein, als dass es sich ein Hersteller äh, lohnt. Aber jetzt für, für ARD, und ZDF. Ja, ja erstens kriegt man das inzwischen auch übers, übers Netz. Ja? Da braucht man ja gar keinen Tuner mehr. Ich meine, bei dem Club kann man äh, ja nicht austreten. Man hat ja genau, automatisch die Zwangsgebühren ne? äh, äh, äh, und, und hat jetzt hier ausgerechnet keinen SAT-Receiver um die Zwangs, äh, um das Zwangsfernsehen so. Gesehen. Genau, kein Zwangsreceiver. Ähm, aber man kriegt das ja äh, äh, auch alles übers Internet mittlerweile. Das ist ja, ja überhaupt kein Problem. Die, die streamen ja alle ihr, ihr Fernsehprogramm richtig. gleichzeitig äh, ins Netz. Und äh, das funktioniert ja genauso. Und ähm, abgesehen davon, dass diese Geräte, glaube ich, auch gar nicht mehr so zum herkömmlichen linearen Fernseher so äh, verwendet werden. Ja. Ähm, ja, insgesamt eine sehr runde Sache. Noch hier die Fernbedienung. Das ist, äh, ihr habt es bestimmt schon gesehen, wieder die Magic Remote. Auch ein LG-Eigenes äh, äh, Patent mit dieser virtuellen Mauszeiger. Funktioniert super, ist gerade natürlich für so ein smartes Betriebssystem allererste Wahl. Fernbedienung hat sich nicht wirklich verändert, bis auf ein paar Tasten. Die hat jetzt direkte, direkte Shortcuts für Netflix. Und Disney hat anscheinend auch ein bisschen was gezahlt, <lacht> um hier auf die, auf die erste Seite sozusagen zu kommen. Ja, sehr schön, das ist alles altbewährt. gibt keinen Kritikpunkt, ähm, da wird er schon seiner äh, Preisklasse in jeder Hinsicht gerecht. Gut, äh, Ecki, ich stinke, wir haben alles gesagt, alles ge äh, gezeigt und äh, wir werden jetzt äh, eventuell noch mal... Äh, die Farben. Genau, die wir müssen aber die Farben, das ist bei dem Gerät ja interessant, ich habe es ja schon gesagt, man geht nicht auf diesen ganz großen Farbraum, man, äh, wie, wie die RGB-Laser, sondern man sagt, dafür mehr Licht. Es ist ja sehr spannend, äh, wie groß ist der Farbraum jetzt? Ist der jetzt für Kinomaterial material 100% oder 90% oder 95%? Und, und wir bieten ja auch, das will ich dir gerade mal hier reinwerfen, ja. wir bieten ja auch hier, die ist for Home Edition, die Limited Edition von ja, dir. Ja, genau. Also jeder, der, der sagt, ja. ich kann es noch mal kurz zeigen, das ist so ein, das ist ja wie ein Heimkino-Gerät, äh, äh, da kann man sehr, sehr viel einstellen bei, bei so einem Gerät. Wir haben inzwischen verschiedene, verschiedene Bildnormen, also HDTV, dann haben wir HDR mit dem Kinofarbraum und wir haben äh, BT2020 für, für besonders farbintensives äh, äh, Material. Und wenn man hier den, den Expertenmodus wählt, dann... Ähm, hat der, äh, der LG auch extrem viele äh, Einstellmöglichkeiten und ähm, erweiterte Einstellungen. So jetzt Helligkeit, das sind diese Grundparameter, äh, dann geht es weiter über die Farbe. Da stellt man ja nicht nur die Farbtemperatur ein, sondern auch die, den gesamten Farbraum, ähm, den kann man dann auch wieder ähm, kalibrieren und und und. Das heißt... Äh, wenn man sich damit nicht intensiv beschäftigt, ist es fast nicht möglich, dieses Gerät auf die perfekte Performance zu bringen. Du brauchst es ja für SDR und du brauchst es ja für HDR. Man braucht inzwischen ja für mindestens zwei Das ist Experten. ja viel mehr Aufwand Richtig. Auf, ne? Und ähm, ja, was wir machen, ich äh, äh, setze mich dann hin ein paar Stunden und äh, gucke, ermittle, äh, wie, man, wie die beste Grundkonfiguration aussieht. Ja. Das ist das, was man äh, äh, mindestens machen sollte. Und wer es ganz perfekt haben will, da stellen wir das Gerät tatsächlich mit Messinstrumenten individuell äh, nochmal auf die Norm ein, kalibrieren das nochmal und dann kann man sich ganz sicher sein, dass der wirklich 100% nach, nach Norm und auch am Leistungslimit läuft. Ja. Sehr schön, also das macht doch schon mal Spaß. Ja, genau, also bis jetzt macht er einen sehr guten Eindruck. Ähm, ich habe mich tatsächlich noch nicht, äh, tatsächlich ist für mich auch, eine Erstbegegnung. Ich habe ihn schon mal gesehen kurz, aber ich habe mich noch nicht wirklich mit ihm intensiv beschäftigt. Dann das wird für mich jetzt sehr spannend, auch was der messtechnisch hergibt. Merkt ihr den Namen Avario? Genau, Avario. Ihr merkt euch das auch, Avario. Also bis nachher im Kino. Der Avario.